So, ähm, willkommen zum, zur zweiten Vorlesung in Einführung in die Bewegungswissenschaft, ähm, in der es im Wesentlichen auf die um Bewegungsaufgaben gehen wird ähm, und in dem wir lernen werden, äh, wie Bewegungen funktional zu verstehen sind. Wir sehen hier Dirk Nowitzki bei einem Freiwurf im Basketball. Und obwohl ähm, sich viele Trainer einig sind, wie man einen basketball werfen soll, ähm, ist es doch so, dass die Bewegungen als solche eigentlich ziemlich egal sind, ähm, sondern dass es im Wesentlichen darauf ankommt, dass der Ball in den Korb geht. Das heißt, wie genau Dirk Nowitzki diesen ähm, diesen Korbwurf ausführt, ist Schnurzpiepe. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Kriterien, die, ähm, die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass er den Ball im Korb versenken wird. Ähm, um diese ähm, wird es dann später noch einmal ausführlicher gehen. Aber jetzt halten wir erstmal fest, dass ähm, wir im letzten, ähm, in der letzten Vorlesung uns um Beschreibungen von Bewegungen gekümmert haben, dass aber Bewegungen als solches gar nicht das Ziel unserer ähm, Analyse sind, sondern ähm, es sind Bewegungsaufgaben, nämlich die Aufgabe, die Dirk Nowitzki hier hat, ähm, den Ball in den Korb zu bringen. Und diese Aufgabe bewältigt er eben über bestimmte Bewegungen. Hm. Okay. Ähm.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 ich habe hier ein paar Beispiele aus der Leichtathletik, welche verschiedenen Ziele oder Zwecke die Bewegungen haben können, die von den Sportlern durchgeführt werden. Das sind hier beispielsweise drei unterschiedliche, auf die komme ich im Detail auch noch später mal zu sprechen. Ein Ziel kann es sein, die Distanz zu maximieren, also so den Hammer so weit wie möglich auszuschleudern. Ein Ziel kann sein, die Zeit zu minimieren, die ich brauche, um eine Leichtathletikbahn ähm, durchzulaufen oder durchzurollen in dem Fall. Oder ähm, Schwierigkeitsmaximierung, indem ich versuche, möglichst ein, eine möglichst schwierige Aufgabe ähm, zu bewältigen. Und je schwieriger die Aufgabe ist, desto besser. Kurz nochmal, warum ist der Stabhochsprung keine Distanzmaximierung? Könnte man ja eigentlich auch denken. Nein, es geht also nicht darum, wer am höchsten springt, sondern es geht nur darum, wer über die Latte springt. Und wie hoch? der Athlet oder die Athletin über die Latte springt und wie viel Luft sie noch hat, spielt überhaupt keine Rolle, ähm, sondern es, das einzige Kriterium ist, dass diese Schwierigkeit einer Latte auf 5,30 Meter eben geschafft wird oder nicht. Wir haben hier verschiedene Kriterien für sportliche Aktionen, die wir noch im Einzelnen uns angucken wollen. Manchmal ist es so, dass das Regelwerk schon sehr deutlich die Bewegungen vorgibt, die zu absolvieren sind. Also wenn man zum Beispiel beim Wasserspringen einen Kopfsprung vorwärts gestreckt vom 3-Meter-Brett ausführen soll, dann ist eigentlich schon sehr klar, welche Bewegungen denn da verlangt werden. Während zum Beispiel ähm, beim Torschuss im Fußball ähm, das Regelwerk nur sehr wenig darüber aussagt, wie der Ball denn jetzt genau ins Tor befördert werden soll. Ähm, das heißt, ähm, die Möglichkeiten für äh, die Lösung von Bewegungsaufgaben hat einen unterschiedlichen großen Freiraum. Wenn wir die betrachten, dann müssen wir das funktio müssen sie funktional, zweckmäßig und zielorientiert sein, die Bewegung, damit es gute Lösungen für die Aufgaben gibt.